Wie erstellst du schnell und einfach Text-to-Speech? Geh auf Play.ht, erstelle dir einen kostenlosen Account, welcher dir 5000 Wörter im Monat ermöglicht sowie drei Downloads deiner gesprochenen Texte zur Verfügung stellt. Klicke auf Create Audio und wähle eine der beiden Optionen aus. Wähle oben links deine Sprache aus, in der du deinen Text gesprochen haben möchtest, sowie das Geschlecht und deine Lieblingsstimme. Danach fügst du den Text ein, den du gesprochen haben möchtest und gehst danach oben rechts auf Convert-to-Speech. Jetzt kannst du dir den Text abspielen lassen und ihn danach gratis downloaden. Das Ergebnis ist wie folgt. Ich hoffe das Video war hilfreich und hat dir gefallen. Wenn dem der Fall ist, lass es mich in den Kommentaren wissen und gebe dem Video ein Like. Bis bald!